Wie kann ich in Starter-IF-Bedingungen nutzen? Dazu dieses kurze Video und zunächst mal habe ich dazu wieder einen Beispieldatensatz geöffnet. Wenn Sie das nachmachen wollen, einfach diesen Befehl hier eingeben, dann öffnet sich der Beispieldatensatz nlsw88.dta. Die Frage ist jetzt, wozu brauche ich überhaupt IF-Bedingungen und wann kann ich die anwenden? Eine IF-Bedingung sorgt dafür, dass ein bestimmter Befehl nur für einen bestimmten Teil der Fälle ausgeführt wird. Das heißt normalerweise, wenn ich eine Häufigkeitstabelle eingebe, fangen wir mal hier an mit dem ersten Beispiel, tabulate age, dann wird das Alter tabuliert für alle Befragten, die sich im Datensatz befinden. Schauen wir uns mal für dieses Beispiel das an. Ich führe das aus und wechsle einmal in die Ausgabe. Dann sehen wir jetzt hier, dass wir eine Häufigkeitstabelle mit dem Alter bekommen. Für insgesamt 2.246 Befragte. Das heißt, wir haben hier einen Datensatz, in dem wir 2.246 gültige Fälle haben bei dieser Variable. Wenn ich jetzt die Ausführung dieses Befehls beschränken möchte auf einen Teil der Fälle, dann brauche ich eine if-Bedingung. Was ist damit gemeint? Beispielsweise, wir möchten jetzt eine Häufigkeitstabelle erstellen, des Alters. Allerdings nicht für alle 2.200 noch was Befragte, sondern wir möchten diese Häufigkeitstabelle jetzt nur für einen Teil der Befragten erstellen. In diesem Fall für die Befragten, die in einer zentralen Stadt leben. Dafür gibt es eine Variable in dem Datensatz, die heißt cCity. Und wenn die den Wert 1 annimmt, dann sind das Befragte, die in einer zentralen Stadt leben. Das heißt, ich hänge jetzt hier an den Befehl eine if-Bedingung dran, die heißt if cCity ist gleich 1. Wichtig ist, dass man hier daran denkt, dass das Gleichheitszeichen in den if-Bedingungen, da es sich hier um einen sogenannten relationalen Operator handelt, ein doppeltes Gleichheitszeichen sein muss. So, das Beispiel gucken wir uns auch einmal an, indem ich das ausführe und in die Ausgabe rüberwechsle. Und dann sehen wir jetzt hier, dass die Häufigkeitstabelle sich insgesamt nur noch auf 655 Befragte bezieht. Das heißt, wir haben 655 Befragte mit einem gültigen Wert, die eben diese Bedingung erfüllen. Das ist eigentlich auch schon alles, was man zur IF-Bedingung wissen muss, beziehungsweise die, das ist die, das Grundprinzip der, der IF-Bedingung. Jetzt kann ich natürlich äh, auch komplexere Bedingungen erstellen, indem ich mehrere Bedingungen miteinander verknüpfe. Also habe ich hier mal zwei Beispiele hingeschrieben, damit Sie sich das vorstellen können. Das eine ist, wenn ich Befragte, die in einer zentralen Stadt leben und gleichzeitig auch Gewerkschaftsmitglied sind, analysieren möchte, dann kann ich hier zwei Bedingungen miteinander verknüpfen. Dann schreibe ich if C city ist gleich 1 und Union ist gleich 1. Man sieht also, wenn zwei Bedingungen miteinander verknüpft werden können, dann kann ich eine Und-Verknüpfung vornehmen. Das ist dieses kaufmännische Und hier. Dann müssen beide Bedingungen erfüllt sein, um die Berechnung durchführen zu können. Wenn wir uns das anschauen und einmal überwechseln in die Ausgabe, dann sehen wir, dass das hier 173 Befragte insgesamt sind. Somit weiß man, dass es also 173 Befragte gibt, die beide Bedingungen erfüllen, also sowohl in einer zentralen Stadt leben, als auch Gewerkschaftsmitglied sind. Und dann gucken wir uns noch ein Beispiel an, wo wir eine Oder-Verknüpfung brauchen. Das hier ist eine Oder-Verknüpfung. Und zwar möchten wir das Alter aller Befragten angezeigt bekommen, die entweder im Bereich Construction oder im Bereich Manufacturing arbeiten. Dazu schreiben wir, dass die Industry Variable den Wert 3 annehmen soll oder die Industry Variable soll den Wert 4 annehmen. Hier ist also wichtig, dass man immer nochmal den Variablen-Namen hinschreiben muss, damit die Bedingung vollständig formuliert ist. Auch das führe ich einmal aus und wechsle mal rüber in die Ausgabe. Dann sehen wir, dass das hier 396 Befragte sind die entweder im Bereich Construction oder im Bereich Manufacturing arbeiten. Die Frage ist jetzt, wann kann ich eigentlich so eine äh, Bedingung anwenden? Und äh, das kann man immer in der Hilfe des jeweiligen Befehls nachschauen. Die Beispiele hier beziehen sich ja alle auf den Tabulate-Befehl. Deswegen schaue ich hier in die Hilfe des Tabulate-Befehls, indem ich Help Tabulate eingebe. Dann öffnet sich die Hilfe und es wird gefragt, ob es hier um Tabulate One-Way oder Tabulate Two-Way gehen soll. Da wir uns hier auf eine einzelne Variable beziehen und eine Häufigkeitstabelle erstellen, ist das der Befehl tabulate one way. Und hier sehe ich jetzt gleich ganz oben die Syntax des Befehls. Das ist diese Zeile hier. Wenn, man, wenn Sie dazu genaueres äh, nochmal wissen möchten, schauen Sie sich mein Video an, in dem ich die Hilfefunktion von Starter erläutere. Jedenfalls sieht man hier, dass als optionaler Befehlsbestandteil hier äh, IF steht. Das heißt, ist es ist ein, äh, eine Möglichkeit, in diesem Befehl eine IF-Bedingung zu verwenden. In fast allen Befehlen in Starter gibt es die Möglichkeit. Sicherheitshalber kann man natürlich bei dem jeweiligen Befehl in die Hilfe reinschauen und gucken, ob die IF-Bedingung in dem jeweiligen Befehl nutzbar ist. Wenn man es dann etwas genauer wissen möchte, wie man mit den IF-Bedingungen arbeiten kann, ist es dann hilfreich, diesen Help-Operators-Befehl hier zu verwenden. Dort bekommt man dann angezeigt, welche Möglichkeiten im IF-Befehl verwendet ähm, werden können. Ich habe gerade schon kurz angesprochen hier bei den logischen Operatoren die UND-Verknüpfung und die ODER-Verknüpfung. Ähm, man kann allerdings auch hier bei den relationalen Operatoren, wo ich hier nur über die Gleichheit gesprochen habe, natürlich auch mit größer, kleiner etc. arbeiten. Wenn Sie dazu noch genaueres wissen wollen, schauen Sie nochmal in mein Video ähm, zu den IF-Bedingungen im Generate-Befehl. Dort zeige ich nochmal viele verschiedene Möglichkeiten. Viel Erfolg bei der Umsetzung mit den IF-Bedingungen.